Le, le, le, le, le. Hier ist die Mama, Mama, Mama, zu Haus. Yo. Hier ist die Mama, Mama, mach bitte auf no. Hier ist die Mama, Mama, kommt ihr jetzt mal raus? No. So, so durch Mama, Mama, Mama, eine aufs Oh shit, aber Mama trägt doch niemals nie Supreme Hä? Und Mama raucht doch niemals unser Unsere Mutter riecht nach gar nicht nach Faxe Und jetzt tut so dein Kackfinger weg von unserer Taste. Hier ist der bo bo bo, -Bo, -Bo, -Bo, -Bo -De von der Post Netter Versuch, aber wir sehen deinen Kopf Hier ist der p p pizza lieferant Pizza schmeckt nach Scheiße, also halt den Rand. Hier ist der G -G -G Gartenarchitekt. Yeah. Wo haben wir denn einen Garten, alter Kek? Hier ist die Popo-Polizei, machen Sie auf. Zeig uns deinen Ausweis, weil wir den nicht glauben. Da sind sieben Geisel allein zu Hause. Ich geb mich einfach als seine.